Bei uns ist der laute Ton Gang und Geber. Ich kacke, ich scheiße, ich habe Badmusschwäche. Kommen Sie in die vor? Dann wird Ihnen das hier gefallen. Das ist Discreet. Ich dachte, dass das funktioniert. Tut es aber nicht. Seesen ein Asch verwandelt flüssigen Stickstoff in Gel. Für erstaunlichen Kot, der überraschend dünn ist. Always Discreet bei Der Flo, der baut sein Haus im Fell Und weil er klein ist, tut er auch ganz leise und ganz hell Der Fisch, der Fisch, das ist ein ganz schön nasser Und hört nur, wenn er pupsen muss, dann blubbert's unter Wasser